Hier unter Ubuntu 15.04 habe ich mal was ausprobiert. Was habe ich denn ausprobiert? Ich habe gesehen, es gibt ein Dateisystem, das es noch nicht lange gibt. F2FS. Was ist denn das denn? Ein Flash-freundliches Dateisystem. Ich habe hier eine SSD, ist ja auch ein Flash-Ding ins Kärchen. So F2FS, wer nicht weiß. Was das für ein Ding ins Gehirn ist, hier mal nachgeschaut, soll besser mit SSDs umgehen. Was nicht unbedingt heißt, dass das schneller wird. So, hier unter Ubuntu 15.04 um, habe ich einen 3.19er Kernel, das das schon mal so unterstützt. Das so, wie wird, wer wird? Der ist aber auch der appen Kopf, den habe ich gefunden. Ich. Aber noch in der Entwicklerversion, gut, alles mit Vorsicht zu genießen, probieren, aber mit Daten, vorher eine Datensicherung machen. Gut, das brauchen wir, sudo apt-get install und dann logischerweise F2FS Tab-Taste drücken, f 2 FS-Tools, ja, haben wir die installiert, können wir es nutzen, wenn es nicht schon von Haus aus geht. Gut, ich habe das so gemacht. Zuerst habe ich mal versucht, mit g meine komplette SSD im F2-FS-System zu formatieren und Ubuntu 1504 drüber. Nun, Ubuntu 1504 hat gemeint, wäre schöner X4, weil... Beim Installieren des Betriebssystems selber wird das gar nicht angeboten, auch nicht in den erweiterten Optionen. Es gibt im Internet aber mittlerweile ein paar Workarounds dafür, hat irgendwas mit den initialen RAM-Tools oder wie auch zu tun. Jedenfalls, wenn man ein komplettes Laufwerk mit F2FS formatiert im Moment, ja, wie gesagt, im Moment Entwicklerphase und Ubuntu 1504 installiert, dann macht es wieder x 4 draus. Deshalb habe ich Ubuntu 1504 ganz normal installiert, hier ist gut. ja, habe eine Swap-Datei, wunderbar, und habe mir noch eine andere Partition gemacht, wo das F2-File-System drauf ist. Nur kann man machen mit G.Z. Gut, zuerst kommt dann möglicherweise hier noch ein Ausrufezeichen kann ich gelesen werden, äh, hat wahrscheinlich die Ursächlichkeit, Ur dass man dann in Media, also nicht in Mount, sondern in Media, dem entsprechenden eingehängten Device, hier ist mein SSD, Partition 4, die entsprechenden Zugriffsrechte, na, dass ich Dateien erstellen und löschen kann, geben muss, äh, sonst kann man zwar gucken, aber nichts äh, schreiben, das ist eher, eher do. Ja, Also mit Hutrechten. Den entsprechenden Ordner, der bei euch natürlich anders heißt, äh, müsst ihr halt gucken. Da die entsprechenden Zugriffsrechte, da kann man darauf zugreifen. Jedenfalls in der Laufwerksverwaltung. Da mal gucken, wie das so heißt. Ja, wie heißt das denn hier? Na, da hat es so ein Zahnrädchen. Zahnrädchen, seht ihr das? So. Und da sind die Einhängeoptionen. Da sieht man zum Beispiel auch, welche UUID die entsprechende ja, Device hat und ob die eingehängt ist oder nicht. So, da kann man die UUID rausfinden von den Dingen. Sonst eventuell mit äh, sudo blkid mal gucken. Passwort ja, immer schön eintippen und dann weiß man da wo Typ F2FS steht Steht Auch die passende UU-ID, falls man sie braucht und welches Device sich dahinter verbirgt. Ne? Nur falls ihr nicht wisst, wie heißt denn jetzt der Ordner in Media, falls ihr mehrere, so wie ich, Partitionen habt. So, und da habe ich ja geguckt, also schneller war es nicht. Da hatte ich Bock Brocken zugangen und dachte, wunderbar. Hier ist also mein F2-Filesystem, wo ich mittlerweile auch sieht man an, ich kann Ordner anlegen, lesen und schreiben kann. Darin habe ich jetzt mal irgendeinen Test angelegt. Eine größere Datei, die ist 1,1 äh, Gigabyte groß, äh, Kopieren. kopiere ich jetzt auf meinem Schreibtisch quasi aufs Ext4-Dateisystem und es geht verdammt zügig, ja, könnte auch schneller gehen. Gut, man weiß nie so genau, ist da ja noch ein Cache zwischen oder nicht. Und hier eine andere Partition, die ext4 ist, ja, das gleiche Dateichen kopieren, auch wieder auf dem Schreibtisch, also mein Root ist auch ext4 von ext4 zu ext4 einfügen, kommt immer ganz drauf an, Na, hier sieht es langsamer aus. Vorhin in meinem ersten Test war es genau umgedreht, es kommt wahrscheinlich immer drauf an. Was das flash-freundliche Dateisystem gerade so anstellt und was im Hintergrund noch gecached wird, also große Unterschiede sehe ich nicht, aber für diejenigen, die es mal testen wollen, Ubuntu 1504, ne? Ubuntu 1504, wir sind hier in Systemanstellung Informationen über diesen Rechner hier auf Ubuntu 1504 in einer frühen Version 64-Bit. Und wir könnten mal gucken in der entsprechenden Hilfe, wo ist Hilfe, wie das auch so ist. Und zwar, und zwar Ubuntu Hilfe, da habe ich den Affenkopf gefunden, hervorragend. So, wer sagt, das interessiert mich, der Affenkopf, ich will F2FS, mal testen, der kann das tun. Jedenfalls im Internet mal suchen nach Ubuntu, Leerzeichen, F2FS. Da gibt es dann auch noch Grounds, wie man ebenfalls das komplette Betriebssystem installieren kann. Tricks und Kniffe, was Ubuntu 1504 standardmäßig bei der Installation noch zumindest nicht anbietet. Ich hoffe, ihr habt zu haben. Verbleibe mit Grüßen und Tschüss.